Hallo, in diesem Video erzähle ich dir etwas über das Unicorn 2 Update, wann du es am besten machen solltest und wie das am einfachsten geht. Die nachfolgende Anleitung gibt es wie immer auch schriftlich unter folgendem Link. Generell empfehlen wir dir, Unicorn 2 nach jedem JTLWAWI Update ebenfalls zu updaten. Wenn du deine Wabi wirklich selten updaten solltest, das heißt vielleicht nur einmal im Quartal oder gegebenenfalls sogar noch seltener, dann würden wir dir ans Herz legen, Unicorn dennoch mindestens einmal im Monat zu updaten. Damit stellst du sicher, dass du stets alle Änderungen der Marktplätze mitnimmst. Wie du Unicorn 2 updaten kannst, dafür gibt es zwei Wege. Einerseits hast du das vollautomatische Update, das heißt mit nur einem Klick kannst du Unicorn 2 automatisch updaten lassen oder aber du benutzt die manuelle Methode. Beide Wege verlinken wir dir auf jeden Fall hier in diesem Video. Falls es sonst noch Fragen gibt, dann wende dich einfach bei uns an den Support oder schreib in die Kommentare hier unter dem Video.